Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind der Verein Froschkönige und wir helfen Kindern in Düsseldorf. Heute habe ich eine Patin bei uns, die schon drei Jahre unserem Verein zur Verfügung steht. Sie ist die Brillenpatin, Frau Simone Gabriel, die Ihnen heute erzählt, warum sie Brillenpatin geworden ist und ihr das ein großes Anliegen ist. Hallo Frau Gabriel, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich sehr über die Einladung von Ihnen. Ja, wir ja, freuen also, uns, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich bin vor drei Jahren, ich habe gerade seit November 2018, ja. habe ich die Froschkönige gefunden im Internet. Mhm. Hintergrund war, ich bin morgens im WDR 2 um 6 Uhr mit einer flammenden Rede von dem Kölner Pfarrer Meurer mhm. geweckt worden. Mhm der darüber gesprochen hat, wie schlimm es ist, dass Kinder in Deutschland äh, kein warmes Mittagessen jeden Tag bekommen. Mhm. Und er mhm. sich dafür in Köln Pfingst äh, engagiert. Und äh, ich wusste das wohl schon, dass das alles nicht so toll ist in unserem Land, wie es eigentlich sein ja. sollte für so ein reiches Land. Aber diese flammende Rede... Hat mich wirklich gepackt und dann habe ich gedacht, so jetzt, jetzt oder nie machst du was. Mhm. Dann bin ich ins Internet gegangen, habe halt geguckt, welche kleine Organisation hier in Düsseldorf vor Ort tätig ist, weil es ist mir auch wichtig ist, nicht weltweit, sondern auch gerade bei uns vor der Tür. Vor der, vor der Haustüre. Deutschland ja. ist zwar ein reiches mhm. Land, aber wir haben direkt vor der Tür auch ganz groß, große Bedürftigkeiten. Danach habe ich sie also ausgewählt. Da bin ich auf sie gekommen, ein ne? bisschen Google eingegeben. Mhm. Und dann habe ich halt auch so gesehen, wo sie unterstützen, welche Paten es gibt. Und ähm, dann war nach kurzer Überlegung für mich schnell klar, dass ich eine Brillenpatin werde. Weil ich ja selber ja. Erfahrung damit habe, wie es ist, als Kind ne, schon eine Brille tragen zu müssen. Und ähm, ja, habe ich gedacht... Das ist was für dich, das machst du. Ja, unsere Kinder tragen sehr ungerne Brille, mhm. eben weil ähm, es immer kostenlose Brillen, da sind die Gestelle vorgegeben mhm. und die Auswahl nicht so groß. Ja. Ja. Und Kinder haben natürlich so eigene Vorstellungen und ich möchte die und Glitzer und das und, das äh, ja, ja. kann man ja verstehen. Absolut, ne? so absolut. Kleine Mädchen und oh. die Jungs schämen sich eh mit Brille ja. und ja. Naja, und dann kommen sie daher und dann sagen, daher. <lacht> und sagen, die Kinder dürfen sich äh, natürlich auch in einem gewissen Rahmen mm -hmm. äh, ihre Wunschbrille aussuchen. Ja. Ja. Ja. ja, weil äh, gutes Sehen äh, ist auch, beugt Unsicherheiten vor. Ja. Und Unsicherheiten wirkt sich auch wieder auf eine Persönlichkeit aus. Und äh, dafür stehen sie ja, dass sie mhm. auch gute Persönlichkeiten in die Welt, in die Welt Ja, selbstbewusste möchten. Kinder, genau. Ne? Richtig, da ja ihnen ja sowieso, ich sag mal, den meisten Hartz IV auf der, Zir auf der Stirn steht, ja? mhm. weil sie schon so ein bisschen gebeugt, geduckt durchs mhm. Leben gehen mhm. und nicht so. No? Sollten sie aber ähm, nicht, können nichts dafür für ihre Eltern. Das ist zum Beispiel. Vollkommen, ja. vollkommen richtig. <lacht> ja. Wobei die Eltern teilweise auch, auch nichts dafür können, können. Da ja, nicht. das muss man stimmt. fairerweise ja auch ja. sagen. Ja. Aber es ist einfach so: wenn ja. man sich nicht alles leisten kann mhm. oder vieles nicht leisten kann, mhm. ist man schon ein bisschen, ja, ich sag mal, gehemmt, ja. No? Ja. um das freundlich auszudrücken. Ja. Und dann, wie gesagt, dürfen sich Ihre Brille aussuchen. Und das ist äh, etwas, was Sie ja auch jeden Tag tragen, was ja auch ein Statement ist, ja. was ja auch ein Accessoire ist. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, dank Ihnen ne, haben wir glückliche Kinder. Sehr gerne. Das ist für, ja, und wie gesagt, es ist auch so, ich finde, man ist in seinem Leben nie so unbeschwert wie in der Kindheit. Ja. Und das darf man und sollte man auch unterstützen. Mhm. Ja, wir unterstützen das in jedem Falle ja, ne? ja, ja. und sind natürlich froh und glücklich, dass man also Paten findet, wie sie es sind. Ne? Ja. ja, und ganz toll finde ich auch, dass man als Pate auch Anerkennung zurückbekommt, zum Beispiel Weihnachten, die tollen Karten, die selbst gebastelten Karten, die auch zum äh, Thema immer passen. Also ich bin wirklich sehr, sehr angetan, wie das auch zurückgegeben wird. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr Weihnachten haben wir äh, die kleine Joanna, die ja. hat ihnen eine Brille aus Pfeifen ich, <lacht> ich weiß, ich weiß, ja. Auf die Karte <lacht> geklebt. Das war na? so süß. Ja. Ich habe ja. äh, hab zu unserer Frau Roszkowski gesagt, ja. also ist das nicht süß, da wird die Frau Gabriel sich bestimmt Ach, freuen. Ich, ich war ja. richtig gerührt, ich ja. war richtig gerührt. Und ich habe die dann auch, wir haben ja äh, seit Corona, haben wir ja jeden Mittag auch immer so einen Chat mit den mit, äh, mit Kollegen. Und den habe ich dann direkt gezeigt <lacht> Na, im, im neuen Jahr. Da habe ich gesagt, guck mal, ist das nicht schön? Waren auch ja. alle ganz angetan. Ja. Es war, war auch eine wirklich toll. schöne Karte. Ja, super. Ja. Ja, ja. <lacht> es waren alles schöne Karten. Also die Kinder mhm. alle, aber die war schon ein Highlight. Auf jeden Fall. Ja, und wenn man bedenkt, dass die kleine Joanna so ein bisschen schüchtern mhm. und ein bisschen sehr zurückgenommen ist mhm. und durch diese Brille mhm. eben, die sie sich aussuchen durfte, mhm. ja, das kannte sie ja überhaupt nicht, mhm. ist ihre erste Brille gewesen, ja. ähm, auch ein Stück weit Selbstbewusstsein gekriegt hat. Perfekt. Ne? Und das hat sie eben mit dieser Karte auch zum Ausdruck gebracht. Mhm. Ja, freut mich. Ja. Mhm. ja, und die nächsten Brillen sind dann Gesetz für die Joanna. Ne? Ja, vielen Dank. da freuen wir uns. Auf ja, jeden Fall. Ganz klar. Ja, ja also wie gesagt, ähm, ich kann nur appellieren: Brillen sind wichtig, gutes Sehen ist wichtig für Kinder. Von daher, mhm. die ein oder andere Brillenpatin oder Brillenpate ist vielleicht nicht verkehrt. <lacht> ja, <lacht> natürlich. Ne? Würden wir uns sehr freuen. Ja. Wir freuen uns über jeden Paten. Genau. Ja, ganz ja. klar. Ja, ähm. Haben Sie sonst irgendwas noch so an unserem Verein, was Ihnen besonders gefallen hat? Oder noch ein Kriterium, was Sie ganz besonders beachtet haben, als Sie uns ausgesucht haben? Also Nämlich, es gibt ja fast 5000 Vereine in Düsseldorf mhm. und wir sind einer davon. Mhm. Und ähm, ist natürlich ein großes Glück ausgewählt zu werden. Ja, ich, ich fand auch die Analogie zum Märchen Froschkönig, wünsche mhm. dir was, fand ich natürlich auch sehr schön, hat mich angesprochen. Fand ich sehr positiv, den Froschkönig mhm. als, äh, ja, als ihre Gallionsfigur zu haben. Mhm. Definitiv. Und ja. ähm, dann, dass man halt schon gucken konnte im Internet, was sie alles für ähm, äh, Veranstaltungen haben. Dass die Familien zum Beispiel auch äh, untereinander verbunden werden und dass ja. auch da soziale Kontakte entstehen. Das ist ganz wichtig. Ist ganz wichtig, mhm. ganz genau. Und wie gesagt, ich, ich fand es sehr wichtig, einen kleinen Verein zu haben, wo, Ges wo Gesichter direkt dahinter stehen, mhm. die sich nicht hinter irgendwelchen mhm. äh, ja, großen Organisationen verstecken können, sondern mhm. sie stehen direkt und ihre Mitarbeiter mit dem Gesicht dafür, ja. dass was hier passiert, mhm. Ja, da können wir uns nicht verstecken, da müssen wir schon gucken, mhm. dass das alles in Ordnung ist. Ja, deswegen gehen wir auch ein- bis zweimal im Jahr die Familien persönlich besuchen. Ja. No? Ja. Wir gucken, äh, ob sie was brauchen. Mhm. Manchmal, wenn sie hier ins Büro kommen, ähm, ist eine andere Familie da oder so, dann mhm. sind sie ein bisschen gehemmt, trauen mhm. sich nicht. So, wenn wir da sind, mhm. äh, sehen wir, wo es kneift, wo Perfekt. es hakt. Genau. No? Und, so und das können wir dann an die Spender auch weitergeben ja. und sagen, wir kennen die Familien, mhm. wir kennen das häusliche Umfeld, mhm. wir wissen, wie sie ticken. Mhm. Ja? Ja. Also ich denke, dass das auch ganz wichtig ist und das das uns auch ausmacht. Ne? Ja, also ja. das macht sie aus und wie gesagt, das hat es auch für mich äh, wirklich, das war ein Entscheidungskriterium zu sagen, ich möchte mich da engagieren, wo ich auch weiß, dass mhm. man sich kennt untereinander. Frau Gabriel, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch <lacht> und für diese Freude, die ich sehe bei Ihnen. Und äh, alle unsere Paten freuen sich immer, wenn sie hier sind. Und mhm. ähm, ja, vielen lieben Dank, dass Sie uns so großzügig und großartig unterstützen. Das mache ich gerne, aber mein Dank geht auch an Sie und Ihre ganzen Mitarbeiter, die sich da auch engagieren. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ja. Ähm, man muss Zeit investieren, man mhm. muss viel Gefühle investieren, man muss viel Frust auch ja. können, Niederlagen. Und Aushalten, und, ähm, ja. mhm. Das mhm. ist schon eine ganz große Eigenschaft, mhm. ähm, die ich sehr schätze und schön, dass es sie gibt. Vielen lieben Dank mhm. für das tolle Kompliment. Sehr gerne. <lacht> liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, vielen Dank, für, dass Sie zugesehen und zugehört haben und bitte denken Sie dran. Liken Sie uns, teilen Sie uns und abonnieren Sie uns. Genau. Tschüss. Und wer ist die Patin oder Pate? <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>